Hallo! Ich wollte mich erstmal bei euch bedanken für die ganzen total netten Kommentare auf meinem letzten Video. Ähm, es ist heute der nächste Tag, also ich habe ähm, schon sehr, sehr viele Kommentare gesehen und beantwortet und habe wirklich nicht damit gerechnet, dass so viele noch da sind und so viele auch aktiv da sind und ähm, sich freuen. Und obwohl ich mich nicht irgendwie verabschiedet habe vor zwei Jahren, sondern einfach so weg war, ähm, trotzdem noch da sind und mich noch mögen und Lust haben äh, auf neue Videos. Also danke und ähm, das ist irgendwie ein sehr wichtiger Faktor natürlich dabei. Also wenn ich jetzt gemerkt hätte, dass irgendwie keiner mehr da ist und nur irgendwie fünf Leute oder so. Obwohl es ja auch nicht auf die Zahl ankommt, aber es, es macht einfach einen Unterschied. Ähm, und jetzt, ja, also so wie es jetzt war, war es einfach perfekt. Vielen, vielen Dank. Ich habe damit nicht gerechnet und ähm, deswegen bin ich noch mehr motiviert. Ganz viele haben auch zu den Videothemen, die ich vorgeschlagen hatte, geschrieben, dass die das so gut finden, ähm, haben auch noch ein paar neue Ideen mir gegeben, die ich mir schon alle aufgeschrieben habe. Und ähm, ich wollte jetzt heute mal beginnen mit dem Video über Bücher. Ich habe äh, dieses Jahr schon relativ viele Bücher gelesen, was daran liegt, dass ich tatsächlich schon zweimal im Strandurlaub war, obwohl Corona war und man das so lange nicht konnte, aber irgendwie war das bei mir zufällig so, dass ich direkt vorher weg war. Und jetzt noch mal weg war und ähm, deswegen habe ich dieses Jahr schon einige Bücher gelesen und ich lese zwar auch wenn ich nicht im Urlaub bin aber da ist es dann natürlich ein bisschen mehr und ein bisschen äh, ja schneller einfach dass man so ein Buch nach dem anderen lesen kann ich habe jetzt mal vier fünf Bücher mir rausgesucht die ich euch heute zeigen will ähm, die alle ganz unterschiedlich sind und auch unterschiedliche Art, also jetzt nicht nur ein Roman oder ein Krimi oder so, sondern auch eine Biografie und so weiter mit dabei. Einfach, weil ich glaube, die könnten euch interessieren oder das ähm, sind coole Bücher, die ich euch auf jeden Fall ins Herz legen würde. Und ich freue mich auch sehr darüber, wenn ihr mir eure letzten fünf Bücher oder eure top 5 bücher dieses Jahr oder so in die Kommentare schreibt. Weil ich natürlich auch immer auf der Suche bin nach neuen Büchern und ähm, inzwischen ist es eigentlich so, dass ich relativ wenig in den Buchladen gehe und mir da Bücher kaufe, was eigentlich ziemlich schade ist, äh, sondern ich gabel eigentlich die meisten Bücher auf der Straße auf. Also ähm, es ist so oft hier, dass jemand irgendwie auf die Straße einen Karton stellt mit aussortierten Büchern oder es gibt ja auch diese äh, Buchregale in den Städten aufgestellt, wo man sich halt was rausnehmen kann und was reintun kann. Von daher habe ich ähm, in letzter Zeit, oder wahrscheinlich schon seit einem Jahr oder so, kein Geld mehr für Bücher ausgegeben. Von daher ist es jetzt auch nicht so, dass ich dann sage, ich will unbedingt das Buch und das suche ich jetzt und kaufe es mir, sondern ich lasse mich da meistens einfach inspirieren, was da ist und dann nehme ich es mit oder ich nehme es halt nicht mit. Das erste Buch, das ich euch zeigen möchte, heißt Alle Toten fliegen hoch, Amerika von Joachim Meyerhoff. Das ist, soweit ich weiß, auch eine Buchreihe. Das ist, glaube ich, nicht das erste Buch. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es gibt drei davon. Ich meine, das hier wäre vielleicht das zweite. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ähm, habe ich schon von ganz vielen gehört, dass sie die Reihe ganz toll finden. Ich hatte das auch ähm, auf Instagram gepostet, als ich das gefunden habe. Das war wieder so ein Fund auf der Straße. Und da haben mir ganz viele geschrieben, dass es super toll ist und ganz, ganz toll. Und ganz viele Blogger haben das auch empfohlen. Deswegen waren meine ähm, Ansprüche oder meine Erwartungen auch relativ hoch. Ich muss sagen, ich fand es wirklich gut, ähm, sowohl thematisch als auch von der schreibweise her aber ich glaube meine meine anforderungen waren einfach so hoch gesteckt weil ich nur so ein gutes feedback dazu bekommen habe dass ähm, ich glaube kein buch diese erwartungen hätte füllen können also vielleicht war ich da auch ein bisschen unfair ähm, es geht auf jeden fall hier um einen jungen der während seiner schulzeit ähm, den aufregenden schritt geht ein jahr nach amerika zu gehen in einem auslandsjahr und in dieser Zeit entwickelt er sich halt so viel weiter und es passieren so viele Dinge, die halt irgendwann mal passieren, so in diesem Alter, sowohl bei ihm in Amerika als auch bei ihm in der Heimat. Ähm, schöne Dinge, Dinge, die nicht so schön sind, mit denen man nicht so gut irgendwie klarkommt, vor allem wenn man von seiner Familie getrennt ist. Und ähm, mir kamen halt ganz, ganz, ganz, ganz viele Punkte, die er so erlebt, so bekannt vor, weil ich ja auch schon irgendwie ein, zwei Mal im Ausland war und auch immer in dieser Zeit im Ausland halt irgendwie krasse Sachen bei mir passiert sind. Also in Ecuador wird mir ja zum Beispiel der Blinddarm rausgenommen. Das steckt man halt einfach, wenn man dann getrennt ist von seiner Familie, nicht ganz so einfach weg. Und ähm, von daher habe ich mich oftmals zurückerinnert an Situationen, die ich auch schon erlebt hatte. Und das war immer sehr, sehr passend und sehr schön beschrieben darin. Ähm, generell ist es auch sehr... Also es ist ein entspannter Read irgendwie, es ist nicht anstrengend zu lesen, man muss sich nicht großartig konzentrieren, man muss Sätze nicht zweimal lesen oder so, es liest sich sehr flüssig und sehr entspannt. ist auch lustig, also man lacht auch zwischendurch mal und ähm, ich würde es auf jeden Fall empfehlen für so ein entspanntes Buch abends oder ähm, irgendwas, wo man, ja, wenn man jetzt nicht unbedingt Bock hat, den Stift daneben rauszukramen und sich irgendwie Notizen zu machen oder so, das ist es nicht. Genau, aber diesen Teil kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß auch, dass sich Luisa einen anderen Teil gekauft hat. Damit war sie auch sehr happy und ich habe bis jetzt viel Gutes gehört. Also wenn ihr die Reihe noch nicht kennt, dann macht es vielleicht auch Sinn, dass ihr euch nicht nur diesen Teil, sondern auch die anderen anguckt. Das zweite Buch, beziehungsweise eigentlich sind es zwei Bücher, die ich euch zeigen will, ähm, es geht hier mehr um den Autor und das ist John Boyne. Ich habe jetzt hier einmal das Buch The Thief of Time und einmal A Letter to the Sky. Und ich habe euch in meinem letzten Video über Bücher, das war auch tatsächlich das letzte Video, bevor ich dann zwei Jahre keine Videos mehr gedreht habe, ähm, auch schon eins von John Boyne gezeigt. Das war The Heart's Invisible Furies. Und das hatte ich halt in Amerika gelesen und war einfach nur so begeistert davon, und ähm, deswegen habe ich dann angefangen, mir auch ähm, andere Bücher von dem Autor zu kaufen bzw. schenken zu lassen <lacht> und zu verschenken auch. Und ähm, das ist übrigens auch der Autor, der Der Junge im gestreiften Pyjama geschrieben hat, falls euch das was sagt. Weil diese hier kennt man, glaube ich, nicht so unbedingt. Auf jeden Fall ist John Boyne ein irischer Schriftsteller. Die Bücher sind auch auf Englisch. Und ähm, dieses Schreibstil ist einfach so schön. Es macht so Bock, das zu lesen, weil... Es ist, glaube ich, nicht ganz so einfaches Alltagsenglisch, schon, sondern schon so ein bisschen, ja, irgendwie so ein bisschen überlegter. Und du liest teilweise die Sätze und denkst dir so, ach nice, dass man das so auch sagen kann, ja, macht Sinn. Aber hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht oder hätte ich jetzt selbst nicht so benutzt im Englischen. Ähm, von daher... Gefallen mir die Bücher zum einen wegen der Sprache, zum anderen aber auch, weil die Themen einfach genial sind. Also das Thema von The Hearts Invisible Furious habe ich euch ja in dem Video vorgestellt. Ähm, bei Thief of Time geht es um einen Mann, der nicht altert und irgendwann in seinen 50ern halt stehen bleibt und ähm, dann einfach mehrere Jahrhunderte miterlebt in dieser Zeit und in der Zwischenzeit dann mal ein Architekt ist, dann mal, äh, was hat er denn noch gemacht, irgendwie Filmproduzent, dann in einem äh, TV-Sender arbeitet, dann einfach mal so 20 Jahre halt rumhängt und es geht dabei halt nicht nur um seine Geschichte, sondern auch um die Geschichte, die... Halt historisch da gerade passiert. Also die Französische Revolution ist dabei oder dann ähm, so dieser Hollywood-Aufstieg in den 20ern. Ähm, so ganz viele verschiedene Dinge, die er irgendwie neu interpretiert in diesem Buch, fand ich sehr cool. A Letter to the Sky hat mir noch ein bisschen besser gefallen, thematisch einfach, weil es mehr Zusammenhang hatte. Ähm, hier geht es um einen Mann, der Schriftsteller ist und dem, also der kann gut schreiben, aber dem fehlen die Ideen für Themen, über die er schreibt. Und dann ähm, ja, findet er im Laufe seines Lebens verschiedene Möglichkeiten, an Geschichten zu kommen und ähm, wird dabei dann auch ja, kriminell teilweise und ähm, geht eben ja, Risiken ein, die man vielleicht nicht unbedingt eingehen würde als normaler Mensch und das war auf jeden Fall auch richtig geil. Also das habe ich so gerne gelesen und sowohl die Schreibweise als auch die, der Inhalt war einfach mega cool. Und das Lustige daran ist auch so ein bisschen, irgendwie haben die Bücher alle irgendwas, was sie verknüpft. Also hier geht es zum Beispiel auch teilweise um eine Schriftstellerin, die in The Hearts Invisible Furies schon mal auftritt. Und das macht irgendwie Bock, wenn man dann merkt, ah Moment, den Namen habe ich doch irgendwie schon mal gehört. Das ist irgendwie so ganz, ganz schön. Das nächste Buch, das ich euch empfehlen möchte, ist Herr Lehmann von Sven Regener. Ich habe es noch nicht durchgelesen, aber ich bin irgendwie halb durch oder so und will es euch jetzt schon mal vorstellen, weil es einfach cool ist. Ähm, ich glaube, das kennen wahrscheinlich auch die meisten, wenigstens vom Namen. Wurde es nicht auch verfilmt? Ich meine schon. Ähm, und das ist ein Buch, ich habe noch nie ein ähnliches Buch gelesen, weil es geht eigentlich die ganze Zeit nur um die Gedanken, die Herr Lehmann so hat und die Erlebnisse, die er so erlebt und also die schreibt habe ich noch nie irgendwo anders so gesehen, weil es ist ganz schwierig zu beschreiben. Also es sind wirklich genau die Gedanken, die er denkt. Und dann auch sowas wie, warum denke ich da jetzt eigentlich gerade so viel drüber nach? Ist doch eigentlich komplett unwichtig. Aber irgendwie interessiert es mich ja auch und wirklich das, was ein Mensch halt denkt. Und das ist sehr, sehr charmant und sehr lustig auch. Also ich habe, ich weiß nicht genau, ich bin zur Hälfte durch und habe bis jetzt schon so viel gelacht und... Äh, ja, das ist irgendwie wirklich eine interessante Art und Weise, das zu schreiben. Und die Geschichten sind eigentlich relativ unspektakulär. Dann sind die mal im Schwimmbad, dann ist er mal in der Kneipe und so. Da passiert dann schon immer was, aber das wirklich Coole daran ist meiner Meinung nach die Schreibweise. Und Herr Lehmann ist halt auch ein Charakter für sich. Ne? Also ähm, das macht Bock. Auch das ist ein entspanntes Buch zum Lesen im Park oder im, am Meer oder am See oder wo auch immer im Bett. Ähm, ja, irgendwie... So ein kleines, irgendwie ist das dadurch, dass es so unspektakulär eigentlich zu sein scheint ähm, und auch schon so älter ist, hat es irgendwie so einen Schatzcharakter für mich. Also, ähm, ja, das macht auf jeden Fall Bock, das zu lesen. Und das letzte Buch, das ich euch zeigen möchte, ist Becoming von Michelle Obama. Und ähm, ich weiß nicht genau, ob ihr euch noch daran erinnert, aber als ich in New York das Praktikum gemacht habe, habe ich das in einem Buchverlag gemacht. Und zwar Penguin Random House. Das ist, glaube ich, auch der Verlag, in dem die meisten dieser Bücher, also auf jeden Fall die von... John Boyne verlegt wurden ähm, und auch Michelle Obamas Buch wurde da verlegt und veröffentlicht und ähm, zu der Zeit, in der ich da war, war sie auch mal selbst da und dann habe ich sie gesehen und dachte so, oh krass, weil die, ist, die hat echt so eine, also es war einfach, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so gestrahlt hat irgendwie, so eine Ausstrahlung hatte, so eine gute Haltung und ich habe die vielleicht zwei Sekunden gesehen und sie wurde halt so vom Secret Service auch so ein bisschen abgeschottet, aber das war wirklich wie so ein Windhauch irgendwie, der da durch die Reihen ging. Deswegen war mir schon klar, dass ich dieses Buch lesen möchte und ähm, ja, ich habe es jetzt auch getan und es ist halt wirklich ihre Biografie so ein bisschen, also schon bevor sie auch mit Barack Obama zusammen war, was da so passiert ist, sie ist ja selber auch Juristin gewesen und... Ähm, es war jetzt nicht so, dass sie irgendwie die Frau von war, sondern sie hat auch selber sehr, sehr viel ähm, erreicht, schon vor dieser Ehe und auch natürlich dann währenddessen und während der Zeit als Präsidentengattin. Ähm, <lacht> ich muss sagen, also ich fand es wirklich toll. Ich habe geweint, ich habe gelacht. Es ist sehr persönlich und sehr. es nimmt einen schon mit. Ich habe aber relativ lange gebraucht, das durchzulesen. Also bestimmt, ich meine, ich hätte schon im Oktober oder November angefangen und habe es mit ins neue Jahr genommen. Und das war mir irgendwann einfach zu lang. Irgendwann dachte ich mir, das ist zwar ein gutes Buch, aber ich will jetzt mal wieder was anderes lesen. Und ich weiß nicht genau, ob es daran lag, dass ich halt einfach wenig dazu gekommen bin in der Zeit. Aber ich finde, es hat auch immer einen Grund, wenn man lange braucht für ein Buch. Deswegen... Ähm, habe ich so ein bisschen gemischte Gefühle hierbei. Also ich fand das wirklich toll, es ist sehr interessant. Die Frau ist einfach ja, heftig und ähm, ich habe auch die Reportage oder die Doku jetzt auf Netflix gesehen und so und das ist schon wirklich eigentlich kann man da nichts Negatives zu sagen, aber irgendetwas gab es in diesem Buch, was mich nicht hat weiterlesen lassen. Und ähm, ja, deswegen so ein bisschen vielleicht geteilter Meinung, aber ich, ich will das jetzt eigentlich nicht kritisieren, weil das ist schon ein cooles Buch und es ist halt einfach sehr interessant. Also wenn ihr Lust habt, was über sie zu erfahren, sie ist auf jeden Fall eine tolle Frau, die schon viel erreicht hat und viel macht, einfach sich einsetzt und schlau ist und ähm, stark ist und um sich rum irgendwie sich eine gute Gruppe aufgebaut hat, die sie unterstützt und die ihr sowohl beruflich als auch halt natürlich im Privaten halt hilft. Und äh, es macht irgendwie... Es, es ist irgendwie so kraftvoll und man liest das und man hat Bock, irgendwas anzugehen und irgendwas zu machen und man ist motiviert und ähm, das macht schon Spaß. Genau, das sind so die Bücher, die ich euch jetzt zeigen wollte. Ähm, das war jetzt wirklich nur eine Auswahl, also ich habe... Ähm noch ein paar mehr gelesen, die ich euch jetzt nicht alle empfehlen will, weil sie mir teilweise auch nicht so gut gefallen haben. Aber ähm, diese hier, da kann ich auf jeden Fall ohne schlechtem Gewissen sagen, lies das, du machst nichts falsch und du wirst eine gute Zeit haben. Und ähm, genau, das war es erstmal von mir. Aktuell lese ich noch Herr Lehmann, habe ich ja erzählt. Und danach habe ich, was, was steht da eigentlich auf meiner Liste jetzt so? Also eigentlich mache ich mir ja keine Listen, weil ich ja einfach nur so durch die Straßen gehe und wenn ich dann eins finde, dann nehme ich's. Aber, oh Gott, was auch richtig geil war, war von Juli C. Neujahr hieß es, glaube ich, ne? das Neueste. Das habe ich auch in einem Urlaub gelesen. Das war das war so geil. Das kann ich euch nochmal genauer vorstellen. Das habe ich jetzt auch nicht hier, weil ich es geliehen hatte. Aber das war auch richtig, richtig gutes Buch. Aber auf meiner Liste muss ich ehrlich sagen, ähm, steht jetzt gar nicht so viel. Also wenn ihr irgendwelche Tipps für mich habt, dann bin ich da sehr dankbar und freue mich und bin auch gespannt, welches euer Lieblingsbuch war in der letzten Zeit. Ob ihr überhaupt gelesen habt oder ähm, ob ihr gar keine Zeit habt. Aktuell gibt es ja auch die Phasen. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich freue mich natürlich. Ich sage das jetzt einfach mal, wenn ihr mich auch abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt oder diesem Video einen Daumen hoch gebt. Ähm, das ist einfach... Ja, ich mag das nicht, jetzt das zu sagen oder so. Deswegen ist es jetzt auch ganz am Ende. Jetzt guckt wahrscheinlich eh schon keiner mehr. Aber das hilft halt einfach, weil der YouTube-Algorithmus das dann sieht und dann wird das Video einfach... Höher angezeigt und besser gerankt. Von daher, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann macht das sehr gerne. Ich freue mich darüber. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und ähm, ja, passt auf euch auf. Bis dann.